Hi miteinander und willkommen zu einem neuen Video zur Tenere 700. Ähm, ihr habt ja schon mitgekriegt in dem letzten Video, ähm, dass wir die Maschine zum Folier gebracht haben, zu einem bekannten von mir. Und äh, wir überraschen ihn jetzt mal ein bisschen, weil wir haben, die, wir haben ein bisschen gequatscht und er hat dann gemeint, er hätte da ein paar Sachen, die er ausprobieren wollen würde und da haben wir ein bisschen über Folien geredet und so und ich habe die dann jetzt bei ihm vorbeigebracht und die überraschen ihn jetzt gerade ein bisschen, weil ich weiß, dass er gerade bei der Maschine dran ist und sich gerade drum kümmert und ja, dann schauen wir einfach mal, was er da macht, trinkt ihn vielleicht einen Kaffee und ähm, dann könnt ihr mal vielleicht auch so mal was schauen. Aber wir schauen mal. Wenn, wenn sie fertig ist, dann sehen sie sie erst. Wenn sie jetzt noch nicht fertig ist, dann werden sie sie jetzt nicht sehen. Aber ähm, wir werden erst mal ein bisschen quatschen und dann. Ähm, Schauen mal weiter. Also dann, bis gleich. So, jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir mal rein. Und schauen wir mal, ob er da ist. Und der Bastel auch schon. Der bastelt auch schon. Ja, servus. Du, so, such dich mal. Du bist auch schon wieder voll dabei. Ja, neugierig. Ja, schon. Ja, schaut sehr geil aus. Schaut sehr geil aus. Ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal kurz einen Porn, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Also ich bin schon richtig ganz ich drauf. Wenn ihr sie sehen wollt. Ähm ich werde mit der Maschine wahrscheinlicherweise, wenn das Wetter das zulässt und wir fertig werden, ähm, auf die E-Mod fahren. Also in München auf der E-Mod steht die Maschine. Ne? Also könnt ihr sie anschauen. Ähm, boah, Alter, ist das schaut geil aus. Schaut mal das an mir. Ist das fett? Ja, das schaut schon cool aus. Ja, ja, ja, ja. Na gut. Ja. Aber mehr wisst ihr auch noch nicht, also es kommt ja viel mehr, das ist ja nur der Grundton, also wie es ausschaut, und von daher, das, das ja. kommt noch. Keep it. Sollen wir ein das bisschen verraten? Ver nein, nein, nein ja, um ja. Gottes Willen. Ja, aber ähm, wie haben wir das jetzt eigentlich so gemacht? Ich meine, wir ja mit, die Leute wollen es natürlich auch wissen, wie wir es im Endeffekt gemacht haben, also wie wir es besprochen hatten, wie es werden soll. Mhm. So grob, so grob, aber im Endeffekt, wie sind wir da vorgegangen? Wir haben, und so wenn man jemand Gott, Welche Art Vorstellungen hier haben, hat. Und haben da schon ein bisschen Diskussionen geführt. Weil Geschmäcker sind ja verschieden. Ähm, ja, bis wir auf den richtigen Nenner gekommen sind, sind ein paar Stunden vergangen. Ja, ja, ja. Aber schön, also so matt. metallisch, in Kombination mit ein bisschen Gelb? Mhm. Mhm. Ja, aber das sieht man ja nicht. Ja, ja. Das kommt noch. Was machst du dann für Folien? Also ähm, können die Leute dann einfach zu dir kommen und ähm, dann einfach was spiegeln? Also hast du dann jetzt hier also, schon. Ähm, von den Folienarten her? Oder ja. von, natürlich Folienarten. Es gibt ja verschiedene Autofolien, also Beschriftungsfolien, Wrappingfolien. Ähm, je nachdem, was der Kunde haben will. Mhm. Also wir haben ja da drüben zum Beispiel haben wir ja eine kleine Auswahl von den normalen Autobeschriftungen und Komplexverlierungsfolien. Mhm. Also was, was ist der Unterschied zwischen einer Autowrappingfolie oder einer Folie fürs Motorrad oder? Also eine Wrapping-Folie, so also wie es auch da drauf ist, die ist ja ähm, leistungsfähiger, sage ich jetzt einmal. Mhm. Also die kannst du dementsprechend mehr formen, wo deine halt normale Beschriftungsfolie einfach nur. Stahl ist im Grunde genommen. Okay, also nur die Sticker dann? Oder ja, was heißt Sticker? Die hat eine andere Zusammensetzung. Okay. Also da muss man schon fast Chemiker sein, dass man ah, okay. auf den Einzelheiten da eingehen kann. Aber im mhm. Großen so und Ganzen ist die, halt die einfach, ähm, ja, eigentlich schon noch ein bisschen weicher und, ähm, und verarbeitungsfähiger dann. Also ja, ja, genau. genau. Dass man mehrere, also das habe ich ja auch schon probiert <lacht> gehabt, da um diese Kurve rumzukommen. Also ich bin voll vom flash. Ja, hat ja er bei dir nichts mhm. also, habe ich hab ich hab, hier, ich hab hier, so, wir haben hier so gefickt, ey, das, das oh, ja. Ja, wobei hier, das war ja zweifarbig, mhm. ähm, wir haben mit deinem oberen Teil der da Ja. Ich glaube, dann kommen ein paar Delfine rein. Weißt du was, wir reden an Herzchen. Was? Herzchen und Delfine, der Finger <lacht> gehört. Also ihr, ihr werdet alles mitkriegen, aber ihr versteht nichts. Okay, also redet einfach offen. <lacht> Machen wir es doch einfach so. <lacht> Piep. Ja? ja, genau, es kommt dann so. <lacht> okay, ja. ja. Ja, ja, das ja. wir haben hier und, ähm, dann und Wie findet ihr das? Sponsor Findest so das gut, oder? oder? Ja. Nein, das wird schon ganz... Ja, das, ist ein ist Fetzi. Fetzi. das wird fett. So müssen... Ah, genau. Ja, so. ja. Ja. Ja ja. ja. ja. wir haben es dann, das, ist das hey. mhm. ja, na, hey. ja, das ist doch ja streng geheim. Alles versteckt geheim. Ja. Also da freue ich mich schon tierisch drauf. Das noch eine andere Frage dann. Ähm, welche Hersteller hast du da? Also, welche Hersteller benutzt du hier? Ähm, hauptsächlich. Ja. Also, vom Beschriften selber her haben wir Oracle. Mhm. Ähm, komplette haben wir verschiedene, wie ähm, KPMF, Avery, mhm. 3M. ähm, Probieren mittlerweile auch mal Hexis aus. Okay. Aber hauptsächlich KPMF und. Okay. Und. Ähm, Nein, mhm. nein. Mhm. Mhm. Das, das ist haben wir auch als, als äh, aber die sind von den Farben nicht ganz so. Das ist nicht so cool. Oder? Ja, das nicht ganz, die haben wir nicht ganz so, da ist ja eher bei den 3M. Ja, diese Farbfächer da, wo hast du noch Farbfächer? Mit? Ja. Farbfächer Auch cooler hier, ne Oder so, ist der. Nee, der? Der ist foliert? Der ist foliert. Der, der okay. Krass. Der ist wie gesagt, der wird auch noch, sag ich mal, wie soll man sagen, restauriert? wird auch noch hier Untere wird alles nur Schwarz, mm -hmm. das ist dann zahnt passt. Ja. ja, aber ist auch cool. Also dafür, dass es fliert, ist, schaut es eigentlich fast aus, als wäre es ja. ja, so. die Küche noch gar nicht. Versenken. Ach die Küche, unsere küche nicht. Ja, aber zwei Kaffee geben. muss du mir einen Kaffee geben? Okay. Also das sind jetzt die Standardfarben. Mhm. Und dann ist halt hier dann schon dieses, ist, diese spezielleren Farben. Mhm. Ja, dieses Grün dann oder. Mhm. Boah, ist auch geil, oder? Nero flair Ja sowas ist halt natürlich auch geil. Ne? Ja. Wobei die, was hier sind, großteils sind alles die, was wir hier haben. Okay. Das sind die hier. Ich finde, dass man auf so einem kleinen, auf so einem kleinen Paper fast gar nicht viel, also nicht wirklich erkennen kann, wie es wirkt. Ja genau, deswegen haben ich das hier mit dieser Wölbung, weil wir zum Beispiel jetzt bei dem hier, bei der zum Beispiel. Dann hast du halt dementsprechend den Effekt halt besser da. Ja, weil das, das, halt das süß. ist ja. ist ein zweifarbiges so ein Flickflack. Genau. Cool. Und bei dem Auto hast du halt ab und zu also ab und zu mhm. die Kanten, wo halt dann das untere drum ist, bei dem jetzt halt grün ist ja, und danach halt hast du dieses. Hier zum Beispiel halt würdest mhm. du es halt dann sehen. Ja, genau. An so einer Kante. Ja. ja, ist schon cool. Hast du dann eigentlich auch sowas ähnliches wie Porsche-Lacke oder sowas? Also könnte man zum Beispiel sagen. Ich möchte jetzt den original porsche lack das original weiß haben also standard haben wir das nicht okay weil der porsche eigentlich du könntest aber dementsprechend was gibt man kann farben mischen lassen okay also du kannst eine rolle haben wir haben auch einen kunden der hat einen speziellen grünton der umzugsfirma mhm. ähm, hat einen speziellen grünton und die haben eine die rolle ähm, organisiert okay ist aber auch dementsprechend kostenspielig Du natürlich ein Fuhrbag jetzt hättest von 30 40 Autos, dann wäre es günstig. ja ganz okay. günstiger. Zum Beispiel das hier, also so richtig, das ja, ist so ein, so ein schau, ob wir das drauf kriegen. Aber das ist so ein Glitzer, ja, genau so ein kupferglitzer glitzer effekt ja, Das ist schon cool. Also damit haben wir einen Mercedes ja gemacht, eine mhm. Limousine, schaut super geil aus. Und den hübschen Kerl hast du ja auch gemacht so ein bisschen, ne? Also hier so ein bisschen auch Werbung ja, für weil, mit. Genau, du hast das diese Klebung bekommen. Okay. Und jetzt nachträglich bekommen es so noch die Spiegel, mhm. die werden jetzt noch so ein Schwarzglanz foliert und ja, bei Kleinigkeiten. Aber rein theoretisch kannst du jedes Auto machen. Also gibt es da, oder muss man das, dann müsstest du da irgendwas. Brauchst du da irgendwas? Oder kann wirklich jeder jede Folie draufklatschen oder kannst du diese Folie draufklatschen? ja klar, also soweit ist das Thema. Natürlich gibt es ja. äh, je nach Hersteller gewisse Kanten und Formen, wo man ein bisschen tüfteln muss. Aber okay. sonst so ist eigentlich schon machbar. Okay. Wie sagt man, geht nicht, gibt es nicht. Hm? Ja, das ist doch gut, das ist ja gut. Also dann das seht ihr, nicht. er kann auch R6 machen oder auch Porsche machen. Das ist Achso, RS5. Tschüss, rs Ja, der ja, Gießen hat es keinen Vorteil. Aber ja. Ja, ja ich glaube, ich trinke jetzt mal einen Kaffee mit Jübel So, dann kann ich Da kann er ja gerne mal zeigen. Ja. Ah, da hast du es dann aufgemacht. Ja, also, da haben wir ja das ist die gleiche Folie wie halt am Tisch. Mhm. Noch nicht ganz fertig die Küche, weil wir die Platte nur beziehen müssen. Okay. Ja, man sieht ja im Endeffekt, oder? Ja. Oder ja, die es, gibt, es geht schon, in. ja, es gibt für, für Zedernholz, also wenn du zum Beispiel äh, normales Fichtenholz oder das haben, hast Mit Struktur. Ja genau, gibt ja, es dann nochmal Formen. separat äh, Haftvermittler. Mhm. Okay. Weil sonst Aber sieht die Folie nicht wirklich. Das ist dann auch bei Konturen von irgendwelchen harten Sachen dann, oder? Der Fall? Ja. Also das ist Folie, Die machen. Krass. Boah, aber mit Struktur. Das ist der Putz. Wenn du <lacht> so, der der hinter dir schaust. Krass. Also da ist ja der Putz. Achso, und das ist die Struktur, genau das, das ist, ist die, die Struktur, Struktur die, die hier raus ist. Aber das wirkt so, als wäre es wirklich echt. Das ist ja krass. Das ist cool. Okay, du weißt ja dementsprechend, wenn du es hauptberuflich machst, dementsprechend die Griffe, wie sich die Folie verhält mhm. und wie du was handhaben musst. Mhm. Du darfst eine Folie auch nicht zu sehr unter Stress setzen, also nicht zu viel ziehen. Was heißt Stress setzen? Also, wir haben es auch immer zum Beispiel, gezogen, aber. Auch ja, genau. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Folie komplett zu überdehnst, dann, dann verändert sich unter, die Farbe auch. Genau, einmal Heimweiter ist da. Aber du auch wenn du, so dementsprechend, wenn du zu, zu überdehnst und draufklebst, schaut ja alles super gut. Das ist meistens bei, bei Kurven oder bei Rundungen. Mhm. Ähm, du kannst zum Beispiel jetzt äh, einen Helm, kannst du dementsprechend einen drum schon machen. Das sieht super gut aus, die ersten paar Minuten. Und sobald die Temperatur ist, dann zieht sich die Folie wieder zusammen. Also, sie will wieder in den Original zu Genau, sie geht wieder in den Ursprungsdruck und dann hast du halt äh, Falten mehr. Aber wie machst du das dann? Also, wie, wie, wie löst man dann so Kanten, wie ist es Also, du das? musst halt wirklich schauen, wie du das Ganze machst. Also, wie du die Folie so ähm, behandelst oder ziehst, dehnst, also nicht ziehen, sondern dehnst, dass sie ähm, trotzdem noch gemütlich draufklebt, sag ich jetzt mal. Ja, also, was mir gut gefällt, ist eigentlich dieses Gelb, aber der Helm, den ich trage, ist ja wahrscheinlicherweise nicht dieselbe Farbe. Ist. Das ist das ist so heller. Ja, Neon. das ist dieser Aero Commander Neon Gelb. dann nehmen wir Einfach. Ja. So, bitte. schön. Ja, das ist schon echt krass, ey. Das ist halt schon heftig. Ja. Und viel schöner. Jetzt ja. müssen wir mal von vorne anschauen. Ja. ja, aber das... Nee, ich glaube, der, der, der Original, der Retro-Ton von, von dem Gelb, finde ich schöner. Hm, nee, der bleibt wahrscheinlich. Also. Naja, gut. Aber dann wir haben dich jetzt schon Ewigkeiten geschürt. Ähm, ich will ja, dass das die Verschiebung irgendwann fertig wird und ich halte die ganze Zeit immer auf kein Thema genau aber dann danke für deine Zeit und das äh, gerne. ja wir sehen uns bis dann so, bis bald ja.